Hallo und herzlich willkommen zu unserem lang ersehnten Video nach den Sommerferien. Wir haben jetzt nach ungefähr elfwöchiger Pause endlich wieder mal ein Video, was wir hier hochladen. Ähm, wir werden euch jetzt, oder ich werde euch jetzt erklären, wie wir nach diesem Schuljahr weitermachen, weil wir sind jetzt schon in der 10. Klasse und da wir an der Realschule sind, ist nach diesem Jahr sozusagen Schluss. Das heißt, wir machen dieses Jahr unseren Abschluss. Ähm, wir werden jetzt dann nach dem Schuljahr ähm, umziehen, also wir werden aus diesem Werkraum hier von der Schule werden wir rausgehen und das ganze Zeug auch wegtun und werden dann in Grafing weitermachen und dort auch die Videos hochladen. Also ihr seht immer noch Videos, die sind halt bloß aus einem anderen Raum, aber wir können einfach normal weitermachen, wie wir jetzt schon ganz normal einfach gearbeitet haben. Wir werden jetzt dann erstmal wegen 50 Abonnenten, da sagen wir jetzt schon mal Danke für, weil es ist echt krass, dass uns schon so viele Leute anschauen. Und deswegen machen wir als kleines 50 Abonnenten-Special, holen wir jetzt mal alle Module raus, die wir haben und stellen die mal aneinander, um zu schauen, ob das auch funktioniert. Und dann seht ihr auch mal, wie viel wir jetzt eigentlich in der gesamten Zeit vom Modellbau, also seit der 7. Klasse, geschafft haben. Ja, dann fangen wir mal an. Tschüss. So Leute, wir machen jetzt hier eine kleine Führung durch die ganzen Sachen, die wir gemacht haben. Ihr seht hier eins der ältesten Module und unsere Kiste, wo wir die Module drin lagern. Dann geht es hier weiter mit einem Modul und zwar mit einer Speditionsfirma, das ist noch nicht ganz fertig. Dann ein Modul mit einem Felsen, wo aber der, der das gemacht hat, leider gegangen ist. Ähm, da machen wir dann auch noch ein bisschen weiter mit der Schiene, weil die haben wir weggerissen, weil die war zu hässlich. Dann kommt hier das Modul von jemandem, der noch da ist, vom Jonas. Da haben wir jetzt hier schon Gras gemacht, das war, das haben wir glaube ich sogar gefilmt. Und hier ist das Gras noch nicht, das werden wir dann noch machen. Und da wird dann noch einiges drauf kommen, wir wissen noch nicht genau was. Aber das geht halt dann so weiter. Ähm, hier sieht man mein Modul. Ähm, das war jetzt eigentlich das, die letzten Videos immer mit dabei, also ihr könnt euch das alles anschauen. Das ist jetzt oben rechts in der Infobox. Also wir haben da alles gemacht, das ist jetzt schon relativ fertig, da kommt noch vielleicht noch die Elektrik rein und sonst eigentlich fast nichts mehr. Man wird nur noch die, wir werden nur noch die Autobahn hier machen und sonst eigentlich nichts mehr. Dann geht es hier weiter mit dem Kurvenmodul vom Leon mit einer Villa, die nun nicht ganz fertig ist. Dann hier ein bisschen Gras. Dann müssen wir noch die Schiene schön sauber machen, dass der Zug auch fahren kann. Und die Elektrik muss dann auch noch gemacht werden. Und dann hier noch ein Modul von jemandem, der auch gegangen ist. Das ist eigentlich noch komplett ohne alles. Da ist schon die Schiene drauf. Und er hat hier einen Bach geplant. Deswegen ist das hier so nach unten reingegangen. Ähm, ja, da können wir auch irgendwas drauf machen. Da müssen wir halt noch überlegen. Genau, also das war eigentlich so die... Geschichte unserer Module, das ist relativ alt, das ist schon neuer, das ist ganz neu, das auch. Und ja, es ist eigentlich ganz toll, dass wir jetzt schon so viele haben und natürlich auch die Kiste, die ihr jetzt auch oben rechts in der Infobox anschauen könnt. Ja genau, dann würde ich eigentlich mal sagen, dass wir dann jetzt mal aufhören. So, das war jetzt einfach mal ein kurzes Infovideo, damit ihr mal wisst, wie es weitergeht und damit ihr auch mal als 50 Abonnenten Special gesehen habt, was wir eigentlich so schon für Module haben, was wir dann weitermachen werden. Ja, das hat jetzt zwar leider nicht so, kurz, äh, nicht so lange gedauert, das Video, ähm, das liegt einfach daran, weil wir nichts zurzeit dabei haben. Das ist jetzt die erste Modellbaustunde, die wir dieses Jahr haben. Und wir werden dann nächsten Mittwoch schon wieder richtig wieder anfangen zu arbeiten. Und dann werden wir auch mal richtig, richtig arbeiten, dass, wir, dass ihr auch richtig tolle Sachen seht. Wie wir an den Modulen arbeiten, wie wir weitermachen und so, und so weiter und so fort. Und genau, das war es jetzt eigentlich schon. Ihr könnt uns ja einen Daumen hoch geben, falls es euch gefallen hat. Ihr könnt uns auch abonnieren und zwar kostenlos, damit ihr keins unserer Videos verpasst. Weil wenn ihr uns abonniert, dann könnt ihr die Benachrichtigungen für uns auf dem Handy aktivieren. Das heißt, wenn ihr rechts neben unserem Kanal ähm, Namen, da ist so eine Glocke. Und wenn ihr da drauf drückt und die dunkelgrau wird, dann heißt es, ihr kriegt Benachrichtigungen, wenn wir ein Video hochladen. Das ist für euch gut, das ist für uns gut und das ist eigentlich, da hat jeder was von. Und deswegen empfehlen wir euch das nur richtig genau. Also dann, ciao!